Und besuchst noch in meinem Heimaturlaub und kriegst halt mit, dass da halt richtig krass viele Leute drauf sind. Richtig hardcore drauf. Servus und hallo bei Not Another Dope Show. First, ich muss immer noch mein äh, Provisorium tragen und deswegen sieht es aus, als hätte ich einen Vampirzahn. Aber das Provisorium ist das vorne. Und ich vermute mal, dass da die Zahnärztin einfach ähm, Zähne für, für Kinder oder für Asiaten genommen hat, weil die sind viel kürzer als meine. Das sind keine europäischen. Darum geht es aber heute gar nicht. <lacht> weil eigentlich wollte ich euch... Äh, mal ein bisschen was über, über, über Geschichten erzählen, die in Umlauf gebracht werden von Leuten, die zum Beispiel eine, eine Generation auf Heroin bringen möchte. Wer meine ganzen Geschichten so kennt, kann sie mal durchsuchen. Neapellaha Geschichten, das ist auch eine von den Neapellaha Geschichten. Aber nicht über meine Jugend, sondern über, da war ich ein junger Erwachsener schon. Ich habe äh, den Teil zwischen Sudermann Zentrum bis zur Quiddestraße, könnt ihr euch auf einer Karte angucken, wer es nicht kennt, München, der Perlach, Quiddestraße und alles Sudermann Zentrum suchen, bis rüber zum ähm, Wohnring und Pep, das ja, ist so ein Viertel, da habe ich. Einige Leute mit 100 Gramm Hasch in der Woche versorgt und die haben es weiterverkauft. Also kannst sagen, so das halbe Neuperlach oder fast das ganze Neuperlacher äh, Jungvolk hat mein Zeug gebraucht, Zumindest die, die Hip-Hop gehört haben. Ja. Und Reggae und so und Black Music. Vermutlich äh, waren Metaller oder andere Leute, die wo es woanders ja gehabt haben, weil es gab verschiedene Sorten von verschiedenen Anbietern. Das weiß ich ganz genau, weil ich habe einige rausdrängt, weil mir die Preise halt einfach zu unverschämt waren, was die genommen haben. Als dann ich wieder von der Therapie zurückgekommen bin, Na, ich war ja auf Therapie, Gefängnis, Therapie, ich war auf Heroin komme ich so zurück und besuchst noch eine Perlach in meinem Heimaturlaub und kriegst halt mit, dass da halt richtig krass viele Leute drauf sind. Richtig hardcore drauf. kann nicht, Enzler leider schon. Ja, die zwei waren ja auch gute Freunde, so ähnlich wie, wie beim Jan und mir das war. Waren die zwei auch gute Freunde, die besten Freunde einfach immer zusammen. Und... Erns war drauf und Hakan nicht und das äh, hat ihn auch, glaube ich, ganz schön mitgenommen. Weil es ist schon hart, wenn du siehst, wie dein Freund äh, abstürzt und wie er ein paar Mal mit dem Tod ringt und alles versucht, davon loszukommen und das auch nicht schafft, richtig und so. Und das ist schon heftig. Ich bin so einer wieder eins, ich bin einer von denen, die ja. drauf waren und abgestürzt sind. Und Hakan war so einer wieder Jan. Wir haben beide nie. Das ist war nicht die überhaupt nicht ähm, ja also ich komme dahin kriegt das so mit und fange ja wieder an ihr, ihr wisst ja ich bin rückfällig und fange ja wir da an und fahre dann mal nach neperlach und habe da äh, wieder angefangen geschäfte zu machen damit ich mir meinen Heroinkonsum habe leisten können weil ich selber durfte nicht kiffen wegen meiner beerdigungsauflage alle 14 tage äh, alle vierteljahre Urinkontrolle und auf ja, hab da nicht drauf Wert gelegt, dass ich äh, so kurzfristig dann angerufen werde und so, so, nächste Woche müssen sie ankommen. Und ja, innerhalb einer Woche kriegst du das nicht raus und dachte immer, scheiße, was mache ich denn? Herr. Und dann war ich halt über kurz oder so lange wieder drauf. Auf alle Fälle, was ich eigentlich erzählen will, ich fahre mit dem Holly nach Neuperlach, um Edge zu kaufen. Und ich sage, hey, pass auf, warte hier, ich gehe mal kurz rein ins SSZ und schau, ob jemand da ist, den ich kenne. Das SSZ war damals äh, das äh, selbstverwaltete Stadtteilzentrum zwischen äh, Quiddestraße, fußläufig, ähm, würde ich sagen, äh, ja, Richtung Sudermannzentrum. Wenn du jetzt gehst, dann kommst gehst, dann musst du da vorbeilaufen. Da ist so also ein, äh, ein Tennisplatz daneben, den man aufpusten kann, wenn es regnet und im Sommer spielen die halt draußen und da so ein Jugendheim und damals war es selbstverwaltet. Heute ist es staatlich, glaube ich, oder eher auf jeden Fall ist es heute nicht mehr selbstverwaltet. Und ich komme halt da rein und da sind lauter junge Kerle natürlich alle viel jünger als wie ich, weil ich ja schon zu der Zeit schon äh, 25, 26 sowas war und da ist eigentlich ab 18 Schluss. Dann musst du raus. Hast du ja da nichts mehr verloren. Aber keiner von den Betreuern war da. Also bin ich rein und sage, nee, sonst kann er da? Pause, kleiner, ja doch, in susten. Ich weiß nicht, ist der Ernst da? der eins, hier vom Hakan, Ernst und Hakan, kennt ihr die nicht? Ah ja, warte, warte mal. Dann laufen sie weg. Und dann kommen welche und sagen, du kennst die und so. und so, ja ich bin der ernst. Wow, was, du bist der ernst, ja von dir haben wir ja schon viel gehört und da da da da da da. habe ich voll den Ruf weg gehabt, als der krasse Dealer es wussten ganz viele, dass ich da der Checker bin anscheinend. Die wussten auch, dass ich dass mich gecasht habe und dann kaufe ich halt so Schuhe und dann sage, hey Leute, jetzt sind wir so ganz jung dafür, was geht eigentlich ab? Es kommt, der eine zieht halt aus der Tasche einen Riegel raus, das waren 10 Gramm, ein Stein von einem richtig krassen Zeug und von dem hat er mal sowas runterbrochen und ich habe noch nie so ein Zeug gekriegt, das war so heftig. Und dann, äh, ja, der war vielleicht 17, Da ja, war in der Ausbildung zwischen 16 und, und 19 sowas, der hat Einzelhandelskaufen gelernt. Im in in da so habe, Bekleidungsladen. Auf jeden Fall, das war halt schon heftig, weil ich bin ein paar Mal dahin in seiner Mittagspause oder in mein Laden rein und dann bei der Umkleidekabine nochmal bei dem Scheuer gekauft. Auf alle Fälle hat er mir erzählt, es gibt die Geschichte, dass ich früher schon mal drauf war und einfach so aufgehört habe und dann wieder angefangen habe, wie lustig ich bin und wieder aufgehört habe. Also, nein, Mann, das stimmt gar nicht da ich gerade rückfällig von meiner Therapie, ich war kurz davor einmal drauf und nicht da davor schon mal, wir hatten das rum erzählt und dann gab es da halt diesen einen Türken, glaube ich, glaube Türke war das oder zumindest hat er sich einen türkischen Namen gegeben, ja, das war nur ein Vorname und der hat wohl so eine Geschichte in Umlauf gebracht, weil der hat auch die Schorin Umlauf gebracht und ich könnte einen Besen fressen, wenn nicht er derjenige war, der der Polizei die Tipps gegeben hat, wo die Haschverkäufer hocken, weil es die alle hochgenommen lassen, kurz bevor die Schuhe da war. <lacht> könnte schon sein. Hundertprozentig beweisen kann man sowas natürlich nie und das ist äußerst ja schon so ursuslang lange her. Gell? Aber manche Sachen sind halt einfach Fakten, dass im SSZ das verkauft worden ist, dass der mir diese Geschichte von mir selbst erzählt hat, die nicht stimmt. Also voll übertriebene Sachen halt, gespickt mit Geschichten und Sachen und, und Teilen, die wahr waren. Zum Beispiel mit Randy die Geschichte. DJ Randy, der hat einen extrem bekannten Namen gehabt. Es war für mich ein sehr guter Freund. Wir waren... Total eng zusammen, ich war jeden Tag, weil der halt nicht gearbeitet hat als DJ, war der Tag, sie war ja da und ich habe keinen Bock gehabt zum Arbeiten, also bin ich zu ihm und hing bei ihm ab und dann sind wir jeden Tag zusammen gewesen und dann bringt der Idiot sich um, weil er den Affen nicht, nicht packt und Liebeskummer oben drauf hat, beides zusammen, also ganz beschissene, ganz beschissene Kombination. Ja... Diese Geschichten, dass ich mit dem zusammen war, dass ich ein Haschverkäufer war, die waren ja wahr. Aber als der Randy drauf war, war ich nicht drauf. Und der hat aber erzählt, na, natürlich, da war er drauf und überhaupt kein Problem, kennt ihr den nicht? Den Breakdancer damals aus dem SSZ, der nicht Dance Crew, kennt ihr die nicht? Ja, ja, alles drauf, ha, ha, ha, doch auch was. Mit so Sachen haben sie das gemacht. Die Leute, mit denen man zur Schule gegangen ist, die haben es dann plötzlich angeboten. Deine Kumpels, mit denen du normalerweise abhängst zum Kiffen, plötzlich holt einer Tore raus und bietet es an und lässt es mal probieren. Hey, probier's es mal. Oft sind es nur zwei manchmal auch in Gruppen, aber die da dahinter stecken, sind Familienangehörige, sind die Onkels, die Väter, die Cousins die es besorgen heißt so war das damals in den 80er jahren 1980er jahren in der perlach als die Schurri da ist wie ein wie eine welle wusch, alle alle die gerne es war es war wirklich so in der perlach war ein kifferparadies die leute die haben da alle gekifft in jedem hof überall waren welche am Kiffen, bongs Joints, Airpfeifen. Purpfeifen die ganze Zeit wir haben immer Geld Geldsammelgeld was gekauft und gekifft oder als ich dann verkauft habe bin ich hin habe verteilt und dann haben wir gekifft und als die Polizei uns das weggenommen hat waren die Arschlöcher mit der und die ganze die, der Suchtdruck wegen dem Hasch hat die Leute dazu gebracht nach einigen Tagen nicht richtig schlafen können und verwirrt im Kopf entweder mit Bier dass sie saufen Viele in Bayern wissen, das gibt es zu. Ihr substituiert euch, wenn es nichts zum Kiffen gibt, mit dem Bier. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn es so ist. Also ich habe es so gemacht, auf jeden Fall. Und wenn es dann doch was gab, was wunderbar, weil es war ein Doppelknaller dann. Also in der Zeit, wo ich ein richtiger Süchtling, Süchtling war, wo es man nur darum ging, einen Rausch zu haben. Und das ist nichts anderes. Ja. Und dann kommt da halt diese, das, das Ding da so genau richtig. Aus irgendwelchen Gründen sind die Leute gerade scheiße drauf, Sagt bumm, überredet. Einmal ausprobiert, aus Neugierde, überredet. Es gibt gerade nichts anderes, überredet. Ich schwöre das, als ich Hasch verkauft habe. Ich zu jedem gesagt habe, wenn er Steckes gehabt hat, komm wieder, wenn du nicht mehr drauf bist. Ich verkaufe dir nichts. Ich verkaufe niemanden, was da drauf ist, weil ich genau weiß, dass die Leute link werden. Ihr habt alle kein Geld. Komm, bis ist nicht. Geh, tschüss. Hasta da vista, baby. Das war so, mein ganzer Kundenstamm, keiner von denen war drauf. Und dann war ich weg. Dann waren sie alles drauf. Inklusive mir später. Welche wieder erfüllt, oh, wieder wahrscheinlich, ich weiß nicht, oh, mir nervt das alles, hey, und schon wieder, lasst es mir doch in Ruhe, hey, was wollt ihr denn von mir? Und ja, alles in der Zeit, wo man wachsen will, Irrebellisch ist, und ja. Er hat das damals nicht verstehen wollen, dass man mich nicht machen lässt, was ich will. Ja. Dass die Freiheit in bestimmten Grenzen nur, nur existiert, dass man nicht wirklich frei sind und so weiter. Das habe ich damals halt überhaupt nicht akzeptieren können. Null. Also Obrigkeit pff, hat mich nicht interessiert, wenn man von oben runter mir was sagen will, Fuckfinger. Das kam durch das, weil mein Vater halt immer, nein, nein, und so, ein, so einer war. Deswegen war ich halt immer ein Dagegenmacher. Ganz schlimm. Ich habe das erst einmal lernen müssen, dass es sehr wohl gibt an Leute, die mir was zu sagen haben. Zum Beispiel mein dann da, weil selbstverständlich hat mir der was zu sagen. Der kann mich da nicht einfach. ja, Ich kann mich nicht so drüber hinwegsetzen. Das ist schon klar, oder? Bundeswehr war was anderes. Deswegen war ich auch nicht dort. Und das hätte ich, hätte ich nicht geschafft. Gott sei Dank äh, habe ich mich da rausschlawinern können. Naja. Na gut Leute, das war's für ja, heute. Peace out.